Das ist sie also, die Sonnenblumenkerncreme. So schaut ihr das Ganze aus. Ich zeige es nochmal hier, bevor es mir jetzt gleich rauslaufen wird, wie es dann ausschaut. Das Ganze, hier unten drunter, könnt ihr das nämlich nachschauen. Da habt ihr alle Zutaten und auch die Zubereitungsschritte, die ja nun mal in diesem Bereich sehr, sehr einfach sind. Okay, das könnt ihr problemlos nachmachen, aber hier unten drunter findet ihr auch noch Tipps von mir. Solltet ihr über die Tipps hinaus Fragen oder Rückmeldungen an mich haben, schreibt mir gerne eine E-Mail an markus@veganik.de. Dann war es das für heute. Diese Creme gibt es dann gleich lecker bei mir. Ach und übrigens, wenn ihr mal wissen wollt, was man damit für Rezepte machen kann, schreibt mir gerne eine E-Mail und dann zeige ich euch beim nächsten Mal auch gerne, was man damit als Rezept machen kann. So, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.